Herzlich Willkommen! In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie einen über PubMed gefundenen Artikel per Fernleihe bestellen können. Dazu müssen Sie PubMed über einen auf die Universität Augsburg zugeschnittenen Link öffnen. Sie finden den Link auf der Webseite der Teilbibliothek Medizin oder in Devis. Nur dann erscheint der Link-Resolver SFX, über den wir die Fernleihe anstoßen. Am einfachsten ist es natürlich, wenn ein Volltext direkt über den Verlagsbutton zugänglich ist. Ist das nicht der Fall, klicken Sie auf das Symbol SFX. Es öffnet sich das SFX-Fenster. Die Ansicht unterscheidet sich je nachdem, ob Sie im Kliniknetz sind oder im Netz der Universität. Im Kliniknetz wählen Sie zunächst als Typ Universitätsbibliothek aus und dann die UB Augsburg. Wählen Sie Das will ich haben, OPAC und Fernleihe im Bibliotheksverbund Bayern. Melden Sie sich dann mit Ihrem Bibliothekskonto an. Eventuell müssen Sie nun noch einmal die gewünschte Zeitschrift bestätigen. Danach kommen Sie zum Fernleihformular. Wählen Sie die Teilbibliothek Medizin als Ausgabeort. Prüfen Sie, ob alle Angaben richtig übernommen wurden. Setzen Sie dann das Häkchen, dass Sie den Artikel nicht für kommerzielle Zwecke verwenden werden, und schicken Sie die Fernleihbestellung ab. Sie werden benachrichtigt, wenn die Fernleihbestellung eingetroffen ist. Bei Fragen zum Literaturzugriff können Sie sich jederzeit an das Team der Teilbibliothek Medizin wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter.